Und los, Reife Niveau 1. Wenn das einiges voraussetzt, bitte nachschauen, was noch fehlt. Auch die Links unten oder so. Und jetzt geht's los. Da gibt es diese Aufgaben mit Hochzahlen. Und äh, die Frage ist ja, wie geht das überhaupt? Und da können wir ein paar Beispiele sehen, aber ich. Beschäftige mich jetzt mit diesen drei Beispielen hier. Ja. B hoch 3 siebtel und das ganze hoch 28 neuntel. Ja, wie macht man so eine Aufgabe? Wenn eine Hochzahl auch potenziert wird, dann müssen wir diese Hochzahl multiplizieren. Wenn man das hier multipliziert, da kann man kürzen. Geht auch, wenn es auch in der Hochzahl steht. Es ja, ist eine einfache Multiplikation von Brüchen. Also dass wir da unten 3 bleiben die 7 geht auch weg das wird oben so 4 bleiben also das ist b hoch 4 drittel und was bedeutet jetzt hier dass wir einen bruch als hochzahl haben das bedeutet dass der zeller als wurzelpotenz dastehen kann ja das was das bedeutet bitte scha schaut ihr auch die regel und so ja und jetzt hier bei dieser aufgabe die ist selbstverständlich etwas komplizierter und das bedeutet jetzt hier, dass alles hoch 29 gemacht werden muss. Aber machen wir zuerst hier was in Klammer steht. Vielleicht geht es leichter. Das kann man in solche Aufgaben nicht von vorherein wissen, was leichter geht. Wie auch immer, wenn wir jetzt hier diese Sache hier, B hoch 3 Fünftel und das Ganze hoch 3 haben. Das bedeutet, ich muss hier 3 Fünftel mal 3 machen. Das ist 9 Fünftel halt. Ja. Und wenn wir hier eine Wurzelpotenz haben, das bedeutet, das muss hier in der Hochzahl als Nenner vorkommen. Und das lassen wir jetzt zur Zeit so. Ja. Und jetzt 3 mal 3, das sind 9 Fünftel. Wir haben Multiplikation von Potenzthermen mit der gleichen Basis. Das bedeutet, wir müssen auch die Hochzahlen zusammenzählen. Das bedeutet jetzt hier, das ist 3 mal 3, 9 Fünftel. Das hier, das ist keine gemischte Zahl, ja, passen Sie auf, das passt ihr auf, das muss man hier oben einfach multiplizieren. Das ist die Multiplikation eines Bruches mit einer ganzen Zahl. Und jetzt hier plus 6 Fünftel minus 2, also 9 Fünftel plus 6 Fünftel, das sind halt 15 Fünftel. 15 Fünftel, das ist 15 durch 5, hat so 3. Die Hochzahl, also hier diese Hochzahl, ist 3 minus 2, was bleibt dann? 1. Und das Ganze jetzt hier, 1 mal 29, weil wir jetzt eine Hochzahl potenziert haben, da müssen wir diese Zahlen multiplizieren und das ist halt b hoch 29. Und was ist mit dem letzten Beispiel? Hier haben wir wieder so einen komplizierten Ausdruck und wir wollen ihn so einfach wie möglich machen wieder. Und was bedeutet jetzt äh, Wurzelpotenz? Das kann das gleiche sein wie in dieser Hochzahl halt ein nenner ja also wir haben diesen äh, wurzelpotenz hier als nenner hier geschrieben in der hochzahl vom ganzen von der ganzen klammer und das bedeutet jetzt hier wir haben nur diese klammer hier oben und äh, dann das ganze potenziert hier muss man also halt einfach die hochzahlen multiplizieren ja. 15 mal 28 durch 7 mal 3 und da kann man kürzen, 15 mit 3, da bleibt 5 oben, 28 mit 7 kann man kürzen, da bleibt 4 oben und unten, halt gar nichts. Also 5 äh, mal 4, das ist hoch 20 oben. Und schauen wir, was wir unten gemacht haben, da haben wir einen Bruch und wenn wir die gleiche Basis haben, das bedeutet die Zahl oben minus die Zahl unten, die Zahl oben ist 3 minus, die Zahl unten ist nicht jetzt 8, sondern minus 8, Aufpassen, Ja, das bedeutet Minus von Minus, also plus 3 plus 8, das ist halt 11. Und wenn wir hier das hier schauen, das ist die Zahl, die Hochzahl oben minus die Hochzahl unten, also 20 minus 11, das ist 9. Das war es. Man muss einfach die Regel kennen und dann ist es halt einfach Rechnung mit Brüchen oder sowas, ja, und negativen Zahlen. Danke sehr.